21. Jahrhundert und Pferdekutschenzeit treffen aufeinander, als der ICE 588 um 15:32 Uhr Richtung Hannover Hauptbahnhof rauscht, vorbei an einem längst vergessenen Gemäuer. Es ist der Ringluckschuppen Ost in der Bullstraße 16. Fenster fehlen hier, einige Scheiben wurden eingeworfen, viele bunte Graffitis. Das ist der erste Eindruck an dieser belebten Ecke. Wie lange haben wir auf diesen Tag gewartet? Endlich dürfen wir rein. Vier Leute, ganz unabhängig voneinander, waren von diesem Gebäude fasziniert und haben sich gefunden. Heute wird das geheimnisvolle Gebäude wenigstens ein bisschen aus dem Nörnröschenschlaf geweckt. Wir sind sprachlos. Die Eindrücke sind noch intensiver als gedacht. Das müssen wir erstmal sacken lassen. Dieses Baudenkmal entstand, als man noch mit der Pferdebahn fuhr und gar nicht lang, nachdem das Königreich Hannover seine Unabhängigkeit verlor. Eine Zeitreise? Der Lokschuppen Hannover Ost lag seit Jahren unberührt, zwischen den Gleisen des pulsierenden Strecknets der Bahn. Früher wurden hier Dampfloks repariert. Nun dröhnen dumpf die Geräusche eines vorbeifahrenden Zuges durch die milchigen Fenster. Bis in die 60er war die Anlage in Betrieb. Danach wurde sie kaum noch genutzt. Es wurde nicht kaputt gemacht, es ist kaputt gegangen. Auf einmal war eben keiner mehr da. Aber was ist es nun? Eine Ruine? Ein gewerblicher Leerstand? Totes Kapital für die Immobilienabteilung der Bahn? Tatsache ist, dass im Außenbereich wichtige Hochspannungsleitungen befestigt sind. Deshalb ist es für die Bahn nicht wirklich entbehrlich. Unter bestimmten Auflagen aber vielleicht. Aber wie könnte man dieses Gebäude noch nutzen? Eine Initiative aus Architekten und dem Kulturwissenschaftler Dr. Peter Struck hatte den Ringlochschuppen 2009 für sich entdeckt. Architekturen, die sonst für die Öffentlichkeit nicht zugänglich sind und die machen wir im Rahmen der Architekturzeit seit mittlerweile 2008 zugänglich und inszenieren die Räume. Sprich, wir versuchen, dass die besondere Atmosphäre dieser schon an sich besonderen Orte herauszuarbeiten und mit Hilfe von Licht, Klang, Performances ähm, ja, nochmal besonders vor Augen zu führen. Den Charakter dieses Ortes bewusst zu machen. Im Rahmen der Architekturzeit Hannover haben sie verschiedene Bereiche durch Raum, Klang und Bewegungsszenarien drei Abende lang zum Leben erweckt. An die 700 Besucher und zahlreiche Eisenbahnfans waren fasziniert und begeistert von den beiden riesigen Hallen. Ja, für Hannover einer der wenigen wirklich magischen Orte, wenn man so will. Wir haben drüben ja die große Halle mit sieben Wartungsgruben, die haben wir dann in unserer Inszenierung den Dom genannt. Äh, nicht nur, weil der Raum so groß ist, sondern wenn Sie mal genau unter die Decke schauen, äh, das ist eigentlich eine Basilika mit einem äh, Mittelschiff und zwei flankierenden Seitenschiffen, das Ganze im äh, Kreissegment gebogen, also in dem Ring sozusagen. Ähm, also wir haben es schon mit einem Kirchenraum, mit einem wahrhaft sakralen Raum zu tun und naja, sozusagen eine technische Kathedrale, wenn man es mal so ein bisschen auf den Punkt bringen will, also wünschenswert ist natürlich, dass dieser Raum, dieser Ort, dieses Gebäude erhalten bleibt. Erhalten wird, zumindest notdürftig ja, am Leben erhalten wird. Viele Sanierungen zerstören oft den besonderen Charakter und Charme von historischen Gebäuden. Also da müsste man behutsam vorgehen, aber das müsste natürlich auch passieren, weil es doch hier teilweise schon bedenklich aussieht. Die Innenarchitektin Britta Schindler bearbeitete das Projekt 2011 als Abschlussarbeit. Für sie lag auch unheimlich viel Potenzial in dem vergessenen Gebäude. Die Umgestaltung des alten Ringlokschuppens fiktiv zu planen, war ihr eigener Vorschlag. Sie arbeitete nach Bauzeichnungen, ohne jemals im Gebäude gewesen zu sein. Also ich wohne in Hannover, aber ich studiere in Hildesheim und fahre eigentlich jeden Tag äh, an diesem Ringlokschuppen mit dem Zug vorbei. Ich sehe ja so direkt aus der Passagierperspektive über den Ringlockschuppen und ähm, fand das Gebäude unglaublich faszinierend und wollte wahnsinnig gern ähm, mich damit auseinandersetzen. In meiner Abschlussarbeit zum, im Bereich Inarchitektur habe ich den Ringlockschuppen äh, so umgenutzt, dass ähm, die ganzen alten Räumlichkeiten so von der Form her erhalten bleiben, aber ähm, was ganz modernes reinkommt. Ich habe ein Restaurant reingesetzt mit angeschlossener Kochschule im größeren Ringlockschuppen und im kleineren Schuppen. Im zweiten Teil habe ich ein Veranstaltungszentrum reingesetzt. Und das hat dann so miteinander gewirkt und war ein Nutzungskonzept insgesamt und kann ganz viele Besucher anlocken. Ich wünsche mir für den Ringlockschuppen, dass er umgenutzt wird, dass der Charakter auf jeden Fall des Gebäudes erhalten bleibt und. Ja, die alte Struktur, immer halt nicht aber da, war, irgendwas Modernes hier reinkommt. Bauwerke haben für uns etwas Großes. Dieses hat seine Zeit gehabt. Ein vergessener Ort, verlassen und tot? Oder wird er nochmal wachgeküsst? Man wünscht es sich. Aber vermutlich wird es für lange Zeit hier fünf vor elf bleiben.